Morgen Sepp. Hey, hallo Christian, Servus. Hey Wolfgang. Hey Servus, ja. Christi. Mal hey. schon wieder eine Sitzung. Ah. Und Tag der Lehre steht unmittelbar davor. Hey, wie sind wir denn auf das Thema gekommen, Wolfgang? Du, das war im Prinzip, wenn du dich nur erinnerst, ich habe im Jänner den Game-Based-Learning-Schwerpunkt übernommen. Und äh, damals haben wir gesagt, ja, da wäre doch eigentlich ganz praktisch, wenn wir wirklich nach einem Dreivierteljahr mal so eine kurze Zwischenbilanz auch ziehen, äh, einfach auch mal schauen, schauen welche Projekte gibt es denn im Haus äh, und ich glaube, das haben wir eh ganz gut geschafft. Da ja. äh, legen wir doch schnell die Uhr hin, dass wir die Zeit nicht übersehen. Mhm. Ähm, genau, und wir haben ja urtolle Sachen, wenn man uns da überlegt, für den Tag der Lehre.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 den Gallery Walk, was der dann, wollte man unbedingt in einem Raum machen, wo ein bisschen ein offeneres Setting ist, nicht in einem Seminarraum. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir in einen kleinen Festsaal hinein. Und da gibt es einfach auch verschiedene Stationen, wo du die gleichzeitig oder nacheinander Informationen holen kannst. Ja. Mhm. Also Gallery Walk wirklich ein Besuch wert, würde ich mal sagen. Ähm, ja, und ähm, warte mal, dann haben wir noch die Idee gehabt von einer Entwicklungswerkstatt. Was, was, was haben wir da? Naja, das haben wir ja letztes Jahr bei der Inverted Classroom-Konferenz schon Stimmt. mit großem Erfolg gemacht. Bewusst in der Lounge ein kleines familiäres äh, Setting, so Experts zu Experts sozusagen Ideen gemeinsam weiter, weiter spinnen. Ja? Ja, also, Boah, hey Alter, wo soll der überall gleichzeitig sein? Das ist ja Wahnsinn. Da muss geht sagen. nicht, Christian. Geht, geht nicht, geht verdammt. Nicht. Ähm, aber ihr könnt ja bei der interaktiven Plenaraktion äh, mitmachen, weil die ist ja so im Umfeld des Mittagessen, wo spannende Menschen mit uns was tun, wo wir selber noch nicht genau wissen, was das sein wird und wo wir selber überrascht werden. Also da müssen wir drei vormachen, dass dann alle mitmachen. Ne? Ja, Speziell das äh, finde ich ja insofern total cool, weil das ist ja so ein Klassiker in, in, in der Hochschullehre, dass man oft sagt, mit großen Gruppen in der Hochschullehre kannst du nichts interaktiv machen. Und da halt einfach exemplarisch was auszuprobieren, dass es doch geht. Ich glaube, das hat einen, einen Wert für uns alle. Nö. Genau. Ähm, und äh, wir haben auch gesagt, dass wir das, was da so am Tag der Lehre entsteht, sammeln. Äh, Warte mal, wie war das nochmal geschwind? Mein Hirn ist ein Wahnsinn. Du, kein Problem. Äh, wir haben gesagt, wir tun das alles auf unserem Skill-Blog, skill.fsdp.at, äh, sammeln. Und äh, dort wird einfach auch alles ausgewertet. Und hoffentlich äh, haben die Teilnehmer dann auch Lust und Laune, äh, sich dort einzubringen. Ja. Aber wir haben uns doch an einen Hashtag überlegt. Geh, ma, schreib den nochmal auf, was die vergisst es ja dauernd. Also danke Wolfgang. Magst man ansagen. Hä? Ähm, genau. <lacht> TDL <lacht> <lacht> uh, <lacht> FHSTP. TDL FHSTP. Übersetzt Tag der Lehre Fachhochschule St. Pölten. So, okay, ja, ja, stimmt. Genau. Und wir haben ja auch diese tollen Kameras, wo ein ja Livestreaming ist. Also wer gleichzeitig da sein will und äh, den Livestream anschauen will, kann das auch. Und hilfreich wäre auch das WLAN. Das stimmt, ja. Das sollte man vielleicht auch nur aufschreiben. Tag der Lehre. Alles zusammengeschrieben. So. Aber jetzt haben wir hoffentlich nichts mehr vergessen, oder? Äh, naja. Es gibt diese Liste. Das stimmt, ja. Diese Liste mit den Fehlern. Wie, wie, wie, wie sagst äh, du dazu? Bugliste. Bug ne? Ich bin ja kein Programmierer, aber ich habe das einmal schon, das liest mir immer wieder weil dass ich also immer Fehler einschleichen bei allen möglichen Organisationssachen, genau. bei Spielen. Und das sind halt dann die Bugs. Ne? Genau. Und, aber Gott sei Dank haben wir die noch rechtzeitig ausgedruckt, ja. so um der Früh und an alle Teilnehmenden ja. ausgeteilt. Also boah, kann nichts mehr schief gehen. Das heißt, die kennen Sie auf, auch auf unsere interaktive Schnitzeljagd machen, wo im ganzen Haus Stationen sind. Äh, Erkläre ich das nochmal unmittelbar neben der Anmeldung: da ist eine Homebase und da ist ein Überblick über die Schnitzeljagd. Außerdem haben wir sie in die Mappe auch hineingegeben, klugerweise. Stimmt. Und. Äh, ja, dazu, glaube ich, gibt es dann irgendwann, ich glaube so zwei Menschen, die ich näher kenne, erzählen dann gleich was, was das sein könnte in einer Pecha Kutscher Du ja. hast recht, ja. ja. Ah, ma, Alter, und die Zeit rennt schon wieder. Du ja, ja. Leid? Ich muss jetzt zum Tag der Lehre, Geht, tut mir leid. Ja, also, ja. ja, wir sehen uns dann dort beim Tag der Lehre. Passt. Ich bin schon gespannt auf diese Schnitzel, ja, wie ja. das funktioniert. Ja, ja. Gut, gut.